Her, Romeo. <lacht> Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mir ist aufgefallen, dass ich in all meinen Geldvideos noch nicht über die Hundehaltung von meinem Chihuahua Romeo gesprochen habe. Ich habe den Chihuahua seit sechs Jahren und deshalb habe ich ganz genau ausgerechnet, was er mir gekostet hat. Und ich kann in diesem Video darüber verraten. Und bevor ich das tue, bitte ich dich, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und über Geld richtig wirtschaften, die Videos anzusehen. Wenn du vorhast, dir einen Chihuahua zu kaufen, um ihn gut zu kümmern, kannst du nach dem Video es mutig tun und dich nicht mehr davon abhalten zu lassen. Aber solltest du grundsätzlich keinen Hund kaufen, der dir nicht ein Freund sein sollte. Die Hunde leben für uns Menschen. Sie sind für unseres Gutsein da. Der Chihuahua kuschelt gerne, weil in seinem Charakter und Bedürfnissen eine gewisse Liebe für Bestätigung eingebunden ist. Er bringt in seiner Zuneigung am Fuß oder auf dem Fuß zu sitzen, eine Verpflichtung für mich, für ihn da zu sein. Somit braucht er eine Gesellschaft und kann nicht länger als ca. zweieinhalb Stunden alleine sein am Tag. Diesen Punkt habe ich beim Kauf schon berücksichtigen müssen. Die Züchterin fragte auch direkt, Wer tagsüber mit dem bleiben wird. Und da ich im Homeoffice trade, bin ich für ihn da und der natürlich für mich. Und heute muss er nicht in der Tür warten, wenn ich das Video drehe. Heute ist er der Hauptakteur, um dem es geht. 277 Euro im Jahr kostet mich der Chihuahua. Plus Urlaubszuschläge. Und im Einzelnen über Futter, Tierarztrechnungen, Steuern und so weiter, werde ich jetzt erzählen. Romeo hat seine Lieblingsfutter aus der Dose. Also er, er kriegt fertiges Futter. Manche kriegen Trockenfutter, aber er mag das nicht und Trockenfutter ist eh eine Ausnahme. Was der Romeo verbraucht? Futterkosten im Monat belaufen sich auf 27 Euro. Pro Mahlzeit verfuttert er 100 Gramm Fertigfutter aus der Dose. Im Monat hat er 90 Mahlzeiten, 100 Gramm und das macht 9 Kilo Dosen Futter im Monat. In einer Dose sind 400 Gramm enthalten, also somit hat er 4 Mahlzeiten aus einer Dose. Die Dosen kosten im Durchschnitt 1,20 Euro und somit ist eine Mahlzeit 30 Cent wert, also 90 Mahlzeiten mein 30 Cent macht insgesamt 27 Euro im Monat. Steuern im Jahr machen 80 Euro in meiner Stadt aus und Haftpflichtversicherung Romeo ist für 10 Millionen versichert und es kostet knapp 60 Euro. Die ärztliche Rechnungen, sie schwanken von Jahr zu Jahr. Ich habe über die 5 Jahre Rechnungen zusammengetragen, und ähm, zusammengerechnet und einen Durchschnitt ermittelt. Und so kam ich auf 110 Euro pro Jahr. Bei der Mitnahme ins Hotel am besten fragst du bei jeweiligem Hotel oder bei Gastgeber an. In meisten Herbergen sind die Hunde erlaubt. Und so komme ich auf Gesamtkosten für Chihuahua im Jahr von 277 Euro. Ausgenommen sind hier noch ähm, alle möglichen Ausgaben wie Leinkauf, Körbchenkauf, Kleidungskauf. Ich finde, das ist ziemlich individuell, wie man einen Hund hält und die habe ich nicht berücksichtigt. Und letztendlich, wie viel habe ich für meinen Chihuahua bei der Züchterin hingelegt habe? Der Romeo kostete 850 Euro. Romeo ist ein Langhaar Chihuahua und seine Farbe ist Tricolor schwarz-braun-weiß. Das ist alles in seine Antafel eingetragen. Er ist reinrassig und ist nachvollziehbar. Ähm, dieser Aspekt war für mich nur insofern wichtig, dass der Hund nicht überzüchtet ist und nicht anfällig ist für die Krankheiten, denn das macht entsprechend die Tierarztrechnungen hoch. Und ähm, für mich war es wichtig, dass ähm, alle möglichen dubiosen oder kriminellen ähm, Hundeverkäufer von vornherein ausgeschlossen werden. Deshalb war ich bereit, 850 Euro für ihn zu zahlen. In dem Preis war allerdings auch schon die SD-Impfung enthalten, Implantat ähm, enthalten. Er war bereits eingetragen in den Hunderegister und äh, Ersterstattung für guten Start mit Futtervorrat hat die Züchterin auch mit berücksichtigt. Es gibt ein Video mit Einleitung, wie ich ein Pulli gestrickt habe zum Nachstricken. Du kannst es gerne auf meinem YouTube-Kanal finden und nachmachen. Chihuahua macht wirklich Spaß. Es ist echt ein toller Hund. Und wenn ich gefragt werde, werde ich das noch einmal tun, als Chihuahua zu schaffen? Ja. So, wenn du bis jetzt meinen Kanal nicht abonniert hast, dann tu es. Jetzt aktiviere die Glocke und verpass kein Video von mir. Ja, und wenn du die Fragen zu Hundehaltung wie Chihuahua-Haltung hast, schreib mir in die Kommentare und ich werde sie dir beantworten unter dem Video. Und außerdem findest du auf meinem YouTube-Kanal die Videos über wie man Geld spart, wie man Geld anlegt, wie man Geld investiert, wie man Geld für sich arbeiten lässt, und wenn du über mein Leben als Privatanlegerin noch mehr wissen möchtest, dann folge mir auf Facebook und Instagram. Da gibt es immer aktuelles Geschehen. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis demnächst im neuen Video. Bis dann!